Heute möchte ich einige Eigenschaften des Messengers erklären. Im Messenger legen wir einen Chatraum ein, wenn man auf Plus klickt und dann auf Raum. Dort gibt man einen Raumnamen ein und wählt anschließend Mitglieder für den Raum aus. Man sollte darauf achten, dass man nicht alle Mitglieder stumpf schaltet zu Beginn, außer man möchte das und klickt dann auf Erstellen und wartet einen Moment, bis der Raum angelegt wird. Der Raum ist erstellt worden und die Mitglieder für den Chatraum sind eingeladen worden. Über das I oben rechts in der Ecke erreiche ich die verschiedenen Eigenschaften des Raums. Ich sehe einmal den Namen, dann Benutzer hinzufügen, Benachrichtigungen, alle stummschalten, archivieren, Moderatoren stummschaltrechte nehmen und verlassen. Darunter kommen die Mitglieder des Raums und ich sehe, dass derjenige, der den Raum erstellt hat, der Besitzer des Raumes ist. Der Besitzer des Raumes ist der Chef im Raum. Er kann anderen Mitgliedern weitere Rechte zuweisen. Er kann andere Mitglieder zum Besitzer befördern oder zum Moderator, sie stummschalten oder aus dem Raum entfernen. Moderatoren können andere Benutzer stummschalten, die Stummschaltung aufheben und andere Mitglieder aus dem Raum entfernen. Moderatoren können nicht die Rechte von anderen Benutzern verändern. Das unterscheidet Moderatoren von Besitzern. Besitzer können die Rechte von anderen Mitgliedern verändern, außer von anderen Besitzern. Wenn man einen Benutzer zum Besitzer befördert hat, kann man ihm das Recht des Besitzers nicht wieder wegnehmen. iSurf weist auch entsprechend darauf hin. Mit alle Stumm schalten schalte ich alle Benutzer stumm, außer Besitzer und Moderatoren. Diese können immer schreiben. Besitzer können Moderatoren das Stummschaltrecht nehmen oder es ihnen wieder erteilen. Besitzer können Moderatoren zu Benutzern degradieren. Moderatoren können von Besitzern aus dem Raum entfernt werden, andere Besitzer dagegen nicht. Ich hoffe, jetzt wurden einige Fragen geklärt.